Ich hatte einen kleinen Fehler in dem Vorgängervideo. Ich habe hier, das ist praktisch eine Art Remake, das nochmal gemacht. Das war nur eine ganz kleine Kleinigkeit, aber das war es mir dann doch wert, weil das würde die Leute nur durcheinander bringen. Und zwar Unterschied zwischen Potenzfunktionen und Exponentialfunktionen. Wir gucken uns mal hier auf dieser Seite das alles an. Achso, nebenbei, Leute, wenn hier... Ein i erscheint, da könnt ihr ruhig drauf gehen. Das führt zu weiteren Erkenntnissen und weiteren Videos, die damit im Zusammenhang stehen. Da bleibt dieses Video hier stehen, wenn man am Desktop ist. Und ihr könnt da ruhig drauf gehen und dann entsprechend das andere Video angucken und dann hier wieder zurückspringen. Gut. Also Potenzfunktion. Bei einer Potenzfunktion ändert sich in diesem Fall die Basis. Der Exponent bleibt fest. So. Das heißt also, die Basis wird potenziert mit einem festen Wert. Wir gucken mal gleich äh, den Unterschied zur Exponentialfunktion. Ich habe extra hier eine kurze Pause gemacht und auch bloß bis hier gelb gemacht. Da bleibt die Basis ein fester Wert und der Exponent ändert sich. Deswegen Exponentialfunktion kann man sich so merken. Immer das, was sich ändert und was dann letzten Endes die Funktion und, den, und die Funktionswerte ergibt, das bestimmt den Namen. Gucken wir uns nochmal zur äh, Auffrischung an, wie das alles funktionierte. Bei der Potenzfunktion, also die Basis bleibt, äh, verändert sich und der Exponent bleibt ein fester Wert. Wir kennen hier die, übrigen, äh, die üblichen Funktionen. Ich habe sie mal b von x genannt, so wie blau, b von b wie blau. Ne? b von x, man kann, die, man kann auch Kuckuck von x sagen, aber in diesem Fall bietet sich sie ja an. b von x ist x2, wir kennen die typische Normalparabel, nichts Besonderes. Oder R von X ist X hoch 3. Der typische Verlauf hier zu sehen, kennen wir alles aus der Schule, gar kein Problem. Ich habe aber auch mal eine andere Variante dargestellt, äh, dunkelblau von X, DB von X. X ist X hoch 1,5, also die Wurzel aus X. Und wenn man nicht weiß, wie die läuft, wenn man sich nur vage erinnert, sagen wir es mal so. Wenn man also nicht genau weiß, wie die läuft, dann macht man sich entweder im Kopf oder einfach so eine Wertetabelle, eine ganz kleine und nimmt charakteristische Werte. Für x nehme ich 0, dann ergibt die Wurzel aus 0, 0. x ist 1, Wurzel aus 1 ist 1, die Wurzel aus 2 ist 2, kann ich ruhig, muss ich nicht 1,414 hinschreiben, sondern schreibe ich ruhig Wurzel aus 2. Oder die Wurzel aus 4 ist 2, die Quadratwurzel wohlgemerkt, das ist ja der ist ja eine Quadratwurzel und es verbietet sich automatisch der Wert minus 1, denn ich kann aus negativen Zahlen keine Quadratwurzel ziehen. Also nehme ich diese charakteristischen Punkte, mal die hier ein und sehe dann, ach ja, das ist ja so wie der erste Ast, der rechte Ast, wie äh, von x². Also gleicher Verlauf, bloß eben als Umkehrfunktion in diesem Fall dann dieser Verlauf der von der Gestalt der, äh, des Parabelastes genau gleich ist, aber ich weiß jetzt durch diese Mini-Wertetabelle, wie es laufen muss. Genauso was ist, wenn ich die dritte Wurzel aus x ziehe, also t von x ist x hoch ein Drittel, ja, dann mache ich mir hier in diesem Fall auch eine Mini-Wertetabelle und kann mir dann solche Kurvenverläufe, die ja x hoch 3 von der Gestalt her ähnlich ist, ähm, gut einzeichnen. Kommen wir zu den Exponentialfunktionen. Auch kein Hexenwerk, nichts Besonderes. Und zwar der feste Wert ne, wird exponentiert. <lacht> also, typisch, ganz typisch, kennen wir alle. e hoch x lasse ich jetzt mal, mal raus, sondern wir machen es mal mit konkreten Zahlen. Also, wieder b wie blau, blau von x ist 2 hoch x. So, 2 hoch x, warum? Ne, gleich mal die andere Frage. Egal was ich bei den Exponentialfunktionen einsetze, wenn ich nicht noch verschiedene Elemente dabei habe, ergeben die immer an der Stelle x ist 0, 1. Naja, warum? Etwas hoch 0 ist 1. Daher kommt das. So, und jetzt gucken wir uns b von x an. Also, ich könnte wieder, das war der erste charakteristische Wert, wenn ich sage 2 hoch 2, dann lande ich schon bei 4. 2 hoch 3 ist 8 und so weiter und so fort. Das gleiche mit 5 hoch x. Dann steigt der Ast natürlich viel drastischer an. Schmiegt sich aber auch hier im negativen x-Bereich wesentlich enger an die x-Achse an. Warum? Nehmen wir nochmal 2 von x. 2 hoch und jetzt minus 1 ist ja 1,5. 2 hoch minus 1. 10 ist ein ganz kleiner Wert und das entsprechend hier bei lila von x. Gut, äh, gehen wir nochmal auf grün. Achso, nein, machen wir nochmal O wie orange von x. Äh, sei mal 8 hoch minus x. Achtung, sicherheitshalber machen wir uns da lieber eine Wertetabelle und können die entsprechenden Werte ausrechnen. Das ist nicht das Problem. Aber viele stolpern und sagen, wieso minus? Ah, vorsichtig. Dieses Minus hier, das steht schon da. Ich muss also Minus mal Minus nehmen. Daher kommen in diesem Fall die positiven Werte raus. So, und das Gleiche, 2 hoch Minus x zum Beispiel. Oder, und da war der Fehler, 2 hoch Minus x ist nichts anderes als 1 durch 2 hoch x. Und das hatte ich falsch gesagt. Gut, ich hoffe, dass ich das jetzt soweit richtig dargestellt habe. Und der Unterschied ist eben der Exponentialfunktionen haben einen festen Wert als Basis und der Exponent ändert sich. Und bei Potenzfunktionen sieht es entsprechend umgekehrt aus. Hier verändert sich die Basis und der Exponent bleibt ein fester Wert. Gut, ja dann wünsche ich euch viel Glück bei den und auch viel Erfolg bei euren Tests, die ihr schreibt oder arbeiten oder was auch immer. Und verbleibe mit besten Grüßen für die schöne Feiertagszeit. Bis dann. Tschüss.